Werte stehen immer in einem Spannungsverhältnis zu Gegenwerten. Zum Beispiel steht Sparsamkeit gegenüber von Großzügigkeit, Autonomie gegenüber von Bindung und Mut gegenüber von Vorsicht. Schon der griechische Philosoph Aristoteles war der Meinung, dass Tugenden immer in einem Verhältnis zu Schwestertugenden stehen. Und dies ist auch gut so, denn Tugenden für sich isoliert neigen dazu, zu einem zu viel des Guten zu werden, sozusagen in der Übertreibung ihren positiven Gehalt zu verlieren. Zum Beispiel Mut würde verkommen zu Übermut, eine gewisse Art von Draufgängertum, genauso wie Vorsicht, verkommt zu Angst oder Feigheit. Der Kommunikationspsychologe Friedemann Schulz von Thun hat dieses Modell als Werte- und Entwicklungsquadrat auf seine Theorie des inneren Teams angewendet. Leitend ist die Einsicht, dass jeder innere Anteil eine gewisse Funktion erfüllt und diese Funktion einen positiven Wert verkörpert. Dies angewendet auf etwas aus dem Betreuungskontext können wir uns zum Beispiel mal das Verhältnis von direktiver und nondirektiver Betreuung ansehen. Schreiben wir diesen Begriffen nun Anteile zu. Bei Direktiv nehme ich jetzt mal den Kontrolleur. Bei Non-Direktiv den Lernbegleiter. Wie wir gesagt haben, wollen diese Anteile einen positiven Wert verwirklichen. Und da können wir jetzt zum Beispiel beim Kontrolleur den Wert Sicherheit anschreiben. Sicherheit ist im Betreuungsprozess wichtig. Es gibt gewisse Standards und diese Standards werden auch überprüft. Ein Lernbegleiter hingegen setzt auf den Wert Freiheit. Ebenfalls ein Wert, welcher sehr wichtig ist im Betreuungsprozess. Es muss einen gewissen Raum geben, für die freie, selbständige Entfaltung. Diese Werte stehen, wie wir auch vorhin schon gesehen haben, immer in einem Verhältnis zu einem Übermaß. Das Übermaß an Sicherheit wäre dann die Einengung. Und das Übermaß an Freiheit wäre dann vielleicht eine Ziellosigkeit. Und im schlimmsten Falle würde man hier vielleicht sogar die Vernachlässigung der Betreuungspflichten vorwerfen. Alles in allem handelt es sich ja jetzt hier nicht nur um ein Wertequadrat, sondern auch um ein Entwicklungsquadrat. Die Entwicklungslinien werden in diesem Modell normalerweise mit diesen diagonalen Pfeilen angezeichnet. Wer sich stark bei der Ziellosigkeit befindet, wer dies vielleicht selber feststellt oder das rückgemeldet bekommt, wäre schlecht damit beraten, hier in die Überkompensation zu gehen und tatsächlich dann in Übermaß von Sicherheit zu einer Einengung zu tendieren, sondern hier ist die Entwicklungsrichtung in Richtung Sicherheit. Genauso wie bei Einengung die positive Entwicklungsrichtung in Richtung des diagonal gegenüberliegenden Wertes Freiheit besteht. Bei inneren Konflikten und auch bei Rollenkonflikten, welchen meist innere Konflikte vorausgehen, unklare Erwartungen, letztendlich ein inneres Kuddelmuddel möglicherweise stehen solche Werte meistens stark polarisiert gegenüber. Es herrscht eine gewisse Starrheit. Wer zum Beispiel sich stark mit einem Kontrolleur identifiziert und stark auf Sicherheit setzt, nimmt vielleicht weniger wahr, dass Sicherheit einengt, nimmt aber beim Gegenüber der Freiheit eher war, dass diese zur Ziellosigkeit tendiert. Genauso andersrum. Wichtig wäre es, sozusagen von der Metaposition aus wahrzunehmen, dass diese beiden Werte Teilwahrheiten sind, Teiltugenden, die sich sozusagen ergänzend gegenüberstehen müssen.